Jetzt, jetzt geht's los. Hallo, ich weiß gar nicht, ob jetzt schon jemand da ist. Naja, also wie auch immer. Hier ist wieder Sabine von 1 bis 3. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass ich heute über den gestrigen Primavera-Fachabend in Köln berichten werde. Und das hat ja erst aber gut angefangen. Ich bin leider eine halbe Stunde zu spät gekommen, weil ich so ein blödes Parkhaus gefunden habe und dann mich dann auch noch verlaufen habe und Köln ist sowieso immer mein Albtraum mit, mit fahren. Es aber, wäre aber irgendwie blöd gewesen jetzt mit der Bahn, weil wir hier von Meckenheim aus keine direkte Bahnverbindung haben. Ich müsste umsteigen und dann nach Meckenheim fahren die abends dann auch nicht mehr so oft die Züge. Bin ich halt mit dem Auto gefahren. Aber nächste Woche zur Kind und Jugend, die in Köln ist, da fahre ich dann mit der bahn das ist dann auch tagsüber da ist das nicht das problem ja also das war dann schon mal ein bisschen aufregend aber vor allem auch die rückfahrt also ich wohne echt auf dem land und hier sehe ich ja ganz viele leute mit fahrradhelm vielleicht liegt es daran dass wir hier so viele familien mit kindern haben aber in köln waren unglaublich viele leute ohne fahrradhelm und zwar in der nacht ohne licht und dann noch mit dem handy am ohr also das verstehe ich nicht. Also wenn die sich jetzt irgendwie verletzen wollen, dann sollen sie es alleine machen, aber nicht noch andere damit gefährden und jetzt Unglück stürzen. Nein, das äh, na, verstehe ich echt nicht. Ja, es halt, äh, ja. sind, sind halt viele Leute da, dann ist das alles anders. Aber jetzt kommen wir zu Primavera zurück. Davon wollte ich euch ja erzählen. Na, es blendet wieder. Da, seht ihr das? Das ist das schöne Logo. Ich liebe ja die primavera sachen wirklich alle ich liebe die Düfte ich liebe die kosmetik die pflege von ihnen und ähm, ich habe ja das war ein, ein wunsch schon seit ganz vielen jahren von mir eine eine fortbildung zur fachberaterin zur aroma fachberaterin zu machen und das konnte ich dann endlich anfang dieses jahres machen da habe ich mich dann entschlossen das zu tun und war da zwei tage auch bei einer schulung in köln und zwar bei maria kettenring jetzt muss man sagen das ist eine ganz ganz tolle frau die eigentlich seit an, von anfang an so ungefähr bei primavera mit dabei ist und die kennt sich so toll mit den düften aus mit pflanzen aus und die ähm, stellt, also die, die entwickelt mit Primavera neue Produkte und vor allem macht sie ganz viele Schulungen und sie schreibt Bücher. Das Buch, das hier, das hatte ich euch ja letztes Jahr schon mal vorgestellt, das ist die Hausapotheke Ätherische Öle. Da sind ganz, ganz viele praktische Rezepte. Also ich stelle euch das jetzt vor, obwohl es nicht neu ist, weil es einfach so ein tolles Grundlagenbuch ist und die Maria Kettenring, die hat ja ein, ein Wissen, das ist unglaublich. Ich finde das ja immer toll, wenn Leute so ein Riesenwissen haben und andere daran teilhaben lassen. Kennt ihr das? Ihr kennt, also ihr kennt bestimmt auch Menschen, die, äh, äh, die, die kommen dann ins Erzählen, du merkst so richtig, boah die haben Ahnung und die teilen ihr Wissen auch gerne. also Das ist ja etwas, was mich begeistert. Und deswegen fahre ich auch gerne zu diesen Fachabenden. Das sind ähm, dann, dann Vorstellungen von Primavera, wo neue Produkte vorgestellt werden und zwar für den Fachhandel oder eben auch für die äh, Menschen, die in Pflegeeinrichtungen mit Aromatherapie arbeiten, äh, für Apotheken, für Naturkostgeschäfte eben. So, und ähm, da wird jetzt nicht nur gesagt, ah, wir haben jetzt das und das und das, sondern es wird auch wieder Hintergrund erzählt über die Pflanzen und welche Wirkungen sie auf uns haben, sowohl physisch als auch psychisch. Und wie man das abwandeln kann und was man auf keinen Fall machen kann. Also ich gehe da nicht nur raus aus so einem Abend nach zwei oder zwei oder fast drei Stunden und weiß dann, was es jetzt Neues gibt, sondern weiß wieder viel mehr noch drumherum. Und das finde ich total schön. Das finde ich für mich selber auch ganz bereichernd. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ähm, ihr mit Aromatherapie irgendetwas macht, ich kenne das also jetzt schon, ja, doch, schon 15, 16 Jahre ungefähr, so seit der ersten Schwangerschaft. Da fing das an, dass eben im Geburtshaus die Hebammen auch schon mit solchen Düften gearbeitet haben. Gut, so Räucherstäbchen und das, das kannte ich äh, aus meiner Jugend, aber die mochte ich nie. Das, und dann war das ja damals auch mehr so, das waren so synthetische Düfte. Und synthetische Düfte die tun nicht gut. Darauf ist unser Körper und unser gesamtes limbisches System, das ist gar nicht darauf ausgerichtet, diese synthetischen Düfte wirklich zu verarbeiten. und Da gibt, das sind solche Unterschiede zwischen richtigen, echten, naturreinen Düften und zwischen synthetischen, das ist unglaublich. Weil du kannst zum Beispiel diese Wirkung von Lavendel, ja, also wenn du einen synthetischen Lavendelduft hast, der hat niemals auf deinen Körper eine beruhigende Wirkung. Aber ein echter Lavendel schon. Aber nicht der synthetische. Es ist nur so, dass wir ganz oft schon ähm, so darauf getrimmt sind, auf diese synthetischen Düfte. Das, das größte Beispiel, ähm, das ist ja Vanille. Ja? Also die meisten von uns kennen schon aus ihrer Kund äh, aus ihrer Kindheit einfach Vanille. Und gerade ich hier, Kind der 70er, 80er Jahre, bei uns war Vanille, Geschmack in allen möglichen, ähm, weiß ich nicht, Essen drin, Pudding, Schokoladen, irgendwelchen Getränken, da, da war halt Vanille drin. Und dann war, oh, das war ganz schlimm in den 80ern. Ich glaube, das gibt es immer noch, so eine Bodylotion, so eine riesenweiße Flasche mit einer Vanilleblüte, mit so einer gelben und das riecht so stark nach einem künstlichen Vanilleduft. Aber wenn man das nicht anders kennt, dann, dann denkt man ja, das, das ist jetzt echt. Aber wenn du dann eine richtige, echte Vanille riechst, die ist ganz anders. Na, die, da muss man sich auch erstmal umgewöhnen. Aber das tut dann auch gut. Und diese naturreinen Düfte, diese echten Düfte, die haben wirklich Auswirkungen auf den gesamten Körper. Positive, manchmal auch negative. Darum muss man sich da schon ein bisschen damit beschäftigen. Ja, das jetzt nur mal so ähm, allgemein über Aromatherapie. Und äh, Primavera, die arbeiten hier nur mit naturreinen Düften. Und da kann man auch alles ganz klar nachvollziehen. Also ihr habt zum Beispiel hier bei so einem Fläschchen, da könnt ihr, da könnt ihr dann wirklich nachlesen, was da drin ist, wo das herkommt. Es gibt eine Chargennummer, es gibt ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Man kann wirklich nachverfolgen, wo kommt, wo kommt jetzt hier zum Beispiel in dem Fall dieses Zirbelkieferöl her. Ne? Ähm, außerdem, die, die arbeiten überhaupt nicht mit Tierversuchen. Also von Anfang an nicht. Jetzt gucke ich mal eben nach. Wann haben Sie angefangen? Schon 1986. 1986 ist Primavera gegründet worden. Und seitdem keine Tierversuche, könnt ihr euch darauf verlassen, ist nichts. Dann arbeiten die hauptsächlich mit Biobetrieben zusammen. Es sind ganz viele Produkte von ihnen sind, und Düfte sind Demeter zertifiziert. Und das ist ja dann auch nicht so, dass das einmal Demeter, immer Demeter, sondern das wird jede Ernte muss dann neu kontrolliert werden. Das ist alles ganz nachvollziehbar, ganz klar, ganz transparent. Ja, dann komme ich jetzt aber dann doch mal <lacht> zu den neuen Sachen. Und zwar gibt es eine Serie, gibt es jetzt zwar schon länger, und die heißt äh, Im Gesamten Gesundwohl. Und die besteht jetzt aus vier Elementen. Und zwar ist das einmal hier diese blaue Serie, diese Schlafwohl. Die hat, äh, also Schlafwohl und auch... Die, die habe ich jetzt gar nicht da. Atemwohl. Die gab es äh, schon seit längerer Zeit. Die hatten auch ein anderes äh, eine andere Etikett. Und jetzt ist das eben einheitlich gestaltet, sodass die blaue Serie Schlafwohl ist. Dann die grüne ist das Atemwohl. Rot ist Frauenwohl. Da erzähle ich gleich noch was. Und jetzt neu Muskel und Gelenkwohl in Orange. Also diese vier Farben. Und ähm, das, das ist jetzt die Gesundwohlserie. Da gibt es auch eine eigene Broschüre. Und da habe ich mir gleich schon mal gestern Abend einen Stapel mitgenommen. Und ich stelle die auch in den Shop rein. Die könnt ihr gerne kostenfrei mitbestellen, wenn ihr möchtet. Das ist jetzt nämlich ganz interessant. Ne? Da, da stehen jetzt dann natürlich einmal die, die Produkte beschrieben. Aber andererseits, hier, da seht ihr die auch, da ist das Atmewohl andererseits gibt es aber eben auch noch hintergrundinformationen ja also einmal hier noch über die pflanzen und die firma und jetzt hier zum beispiel über die serie frauenwohl Ach, entschuldigung ihr habt das gar nicht sehen können dann mache ich das noch mal hier da ist zum beispiel noch über die firma und jetzt ist hier die äh, hier geht es über frauenwohl da muss ich sagen ich habe letztes jahr auch ein seminar besucht auch aus eigenem interesse zum thema wechseljahre der frau ich bin jetzt ende 40 irgendwann wird es jetzt demnächst losgehen damit es, wir verändern uns einfach ja? wir haben jetzt eine zweite pubertät wir frauen die männer auch aber da ist es ja nicht so bekannt die wissen das ja noch nicht dass sie das auch haben also aber da war dann ein ähm, hatten wir also ein seminar und das war unheimlich interessant also einmal was ich rede jetzt nur von den Frauen erstmal, was in uns Frauen passiert, körperlich, aber auch ähm, psychisch teilweise. Und wie wir das jetzt aber auch unterstützen können. Und das wird jetzt hier eben auch so ein bisschen beschrieben. Also, einmal kann man das natürlich durch die Produkte mit den Aromatherapien hier unterstützen. Das ist zum Beispiel ein Öl. Es gibt aber auch eben so ein Spray, das Frauenwohl-Spray. Das ist dann gerade eben bei Hitzewallungen sehr angenehm und diese düfte die regulieren dann eben auch zu so unseren seelischen zustand ne? das, ähm, das öl das sorgt eben dafür dass die haut auch gut gepflegt wird weil es ist ja einfach leider so wenn wir älter werden auch die männer wir verlieren einfach viel mehr feuchtigkeit jetzt in der haut da müssen wir einfach was tun und Öl hat auch Feuchtigkeit, sorgt auch dafür. Also Öl ist nicht nur Fett. So, aber jetzt sind hier eben auch nochmal ein paar Beschreibungen. Ups. Das ist immer so schade mit dem Licht. Das könnt ihr dann so schlecht sehen. Aber da wird zum Beispiel eben auch über Hormon-Yoga gesprochen. Was ist Hormon-Yoga? Was kann das erreichen? Es gibt, gibt so ein paar Tipps, was man eben dann machen kann. Das ist, ja... Und dann steht da leider eine Zahl drin, das muss ich euch jetzt vorlesen. Zehn Jahre dauert in etwa die Phase des Klimakteriums. Ja. Zehn Jahre. Mehr oder weniger ausgeprägt. Ist aber ein schöner Spruch direkt daneben von Vincent van Gogh. Wandlung ist notwendig, wie die Erneuerung der Blätter im Frühling. Also, der zweite Frühling ist dann auch bei Frauen, nicht nur bei den Männern. Und aus dieser... Äh ja, genau. Also das ist jetzt zum Beispiel hier das Spray und da war dann noch damals, als das eingeführt wurde, noch so eine kleine Probe von dem Öl dran. Das ist die eine Serie, die Frauenwohlserie. Die andere, die ihr bestimmt schon, die die einen oder anderen von euch schon kennen, das ist eben Schlafwohl. Das, und hier sind natürlich so beruhigende Düfte drin, wie Lavendel und was ist noch drin? Also Lavendel, Lavendel, Lavendel auf jeden Fall. Lasst mich gucken. Ach, hier stehen jetzt wieder die lateinischen Namen. Ich gucke das eben für euch nach. Also auf jeden Fall ist das jetzt hier der Balsam, aus Aprikosenkern- und Mandelöl. Und was jetzt ganz schön ist, ist den auf die Füße zu reiben. Weil dann gehen auch wirklich die, ähm, die Öle in die Haut auf, auch die ätherischen Öle. das bewirkt ganz viel. Und an den Füßen haben wir ganz viele Punkte auch, die sehr empfindlich sind. Oder auch dann an den Händen. Also man muss das nicht immer nur unter der Nase direkt riechen. Das reicht auch, wenn man das ähm, an anderen Stellen auf der Haut aufträgt. Der Körper nimmt das auf und reagiert auch darauf. So, was haben wir denn jetzt also hier drin? Den Lavendel und noch was anderes. Neroli, genau. Neroli, das ist die Orangenblüte. Ähm, weiß nicht, habt ihr jemals... Orangenblüten gerochen. Das ist ein ganz toller, feiner Duft. Also der ist jetzt nicht erfrischend, zitrig, äh, zitronig so wie, wie wir das so kennen, wenn wir die Schalen einschneiden, sondern Orangenblüten. Also ganz feiner, leicht süßlicher, aber nicht schwerer Duft. Und mich erinnert das ja immer an Israel. Ich war es also nach dem Abitur für ein Jahr in Israel. Und für mich ist dieser Orangenblütenduft immer damit verbunden, weil das, ähm, da hatten wir auch viele Felder, also Plantagen mit den, mit den Orangen. Und zu bestimmten Jahreszeiten, da hing einfach der Duft darüber. Das ist, also das ist eine ganz tolle Erinnerung. Jedes Mal, wenn ich das dann, wenn ich den rieche, muss ich mich da, muss ich daran zurückdenken. Und Vanille. Vanille ist auch hier drin. Über Vanille habe ich ja schon gesprochen eben. Also Vanille ist ja wirklich ein ganz warmer Duft. Und weil wir viele von uns den eben auch mit der Kindheit assoziieren und auch mit was Gutem dann, mit was mit Geborgenheit. Es ist also so diese Mischung aus Lavendel und Neroli und Vanille sehr beruhigend und runterkommend. Und davon gibt es einmal den Balsam. Es gibt aber auch so ein Kissenspray. Das habe ich jetzt nicht hier, aber es gibt auch noch ähm, das als kleines Aromaöl. Und dieses Öl das Aromaöl, das könnt ihr dann entweder in die Duftlampe geben oder in so einen Diffusor oder in so einen Duftbrunnen. Oder ihr könnt euch selber was anmischen, zum Beispiel mit Mandelöl. Ich habe das jetzt hier von Primavera. Das haben wir schon geliefert bekommen, das steht noch nicht im Shop. Das liegt daran, dass ich so einen längeren Text dazu schreiben möchte, was jetzt so gute, fette Öle bewirken. Und dann denke ich da, oh, da muss ich noch das und das und das nachlesen. Und da stehe ich mir wahrscheinlich gerade selber im Weg und komme deswegen nicht dazu. Ich möchte euch da eben ganz viele Informationen liefern, weil wenn, wenn ich jetzt einen Laden hätte und ihr würde zu mir kommen, dann könnte ich ja mit euch sprechen und könnt euch das erzählen. Aber das geht ja nicht, ähm, darum muss ich das ja in meinem virtuellen Schaufenster irgendwie drin haben. Ja, ja, das ist dann also die Schlafwohlserie den, von den Gesundwohlprodukten. Und dann ganz aktuell eben Atmowohl. Da habe ich jetzt gar nichts darlegen. Ich zeige euch das hier. Und da ist natürlich Eukalyptus drin. Also, das ist jetzt dieses Atmowohl. Das ist jetzt das, was leider hier ab tja, den nächsten paar Tagen wieder ganz akut wird. Erkältungen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Irgendwann, also, wir hatten jetzt einen super tollen warmen Sommer. Aber es wird dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich wieder sehr, sehr runtergehen mit den Temperaturen. Dann haben wir vielleicht tagsüber warm, nachts haben wir es ziemlich kalt, morgens ist es kalt. Wir haben wieder viel weniger Zeit, die wir an der frischen Luft verbringen. Und damit sind dann überall wieder mehr Krankheitskeime. Dann stecken sich ja wieder alle an im Bus und Bahn und Kindergarten und Schule und überall. Und dann sind wir wieder verschnupft. Ja, also brauchen wir etwas was uns dann ein bisschen die Nase frei macht und was auch unseren Körper dann so durchwärmt. Denn wenn wir wieder dieses eklige, nasskalte Wetter kriegen, dann ist es ja doch schön, wenn wir was zum Durchwärmen haben. So, und was haben wir jetzt hier drin? Da haben wir also einmal Eukalyptus drin in dem Atmewohl, Pfefferminze, aber auch noch die Zirbelkiefer, die hatte ich ja hier schon drin, die ist drin, Der Zirbelkiefer, die beruhigt und ist schlaffördernd. Da gibt es auch ganz tolle Studien dazu. Dass ebenso so Zirbelkieferluft die ähm, Herzaktivität etwas runtersenkt und dass dann tieferer, ruhigerer Schlaf einfach dadurch beeinflusst wird. Und deswegen gibt es ja auch diese Zirbelkieferbetten, es gibt Zirbelkieferkissen, die haben alle so eine beruhigende Wirkung. Ja. Und Fichtennadel ist in dem Atem wohl auch drin. Also all das, was so frei macht. In der Nase, in den Nebenhöhlen dann. Und das gibt es auch wiederum einmal als Kissenspray. Das könnt ihr also auf Kissen sprühen. Ihr könnt es natürlich auch irgendwie auf eurem Arbeitsplatz sprühen oder im Auto, wenn ihr das gerade braucht. Was es noch gibt, das sind so kleine Sticks. Ja, die sind, ja, jetzt versucht euch das zu zeigen, das Bild. Hm. Hm. bisschen schlecht. Oh, man sieht es wieder nicht durch das Licht. Also, da habe ich echt noch keine Lösung gefunden. Ja, das, äh, das sind so kleine Sticks, die ungefähr zwölf Wochen halten. Und da könnt ihr das immer wieder unter die Nase halten und schnüffeln. Ja, das klang jetzt wieder anders. Das gibt es dann natürlich, das Atmewohl gibt es dann auch als, ähm, als Öl für die Duftlampen. Und das gibt es auch als Balsam. Und den Balsam, den könnt ihr auch auf die Brust auftragen oder am Rücken. Das geht ja, und dann sind natürlich da auch so ein bisschen Tipps, wie ihr euch da tagsüber noch ein bisschen stärken könnt. Hier ist noch ein Rezept für Ingwerwasser, für ein Erkältungsbad. Ne? Und ihr könnt dieses Spray, dieses Kissenspray, von dem ich erzählt habe, das könnt ihr euch auch gut auf den Schal irgendwie draufsprühen. Ist dann auch ganz angenehm, gerade dann in den feuchten Zeiten, wenn das dann so in Bus und Bahn so ein bisschen muffelig riecht. Das ist ja dann auch nicht so schön. Ja, das sind also diese drei und dann eben jetzt ganz neu, ach nee, da brauche ich mein Heftchen immer noch, Muskel- und Gelenkwohl. Das ist jetzt neu. Also, ich gehe jetzt erstmal auf das Gelenkwohl ein. Das ist ja jetzt dann doch ähm, auch wieder eher für die Leute, die entweder schon ein bisschen älter sind oder die halt leider äh, mit ähm, Arthrose auch zu tun haben, Das lindert dann so ein bisschen den Schmerz, das tut dann auch ganz gut. Und ähm, da sind dann so Sachen drin wie Wintergrünöl, ja, und da ist ein schmerzlindernder in diesem Wintergrünöl, es ist so ein schmerzlindernder Schmerzlindernder Inhaltsstoff, und zwar Methylsalicylat, ja. Und da kann man eben, das, das reibt man sich halt gezielt ein entweder dieses Gelenkwohl, wenn es mehr auf die Gelenke aktiviert werden soll, oder halt das Muskelwohl dann für die Muskeln, sodass es dort mehr durchblutet und ähm, dass dann eben die Mobilität einfach wieder besser wird. Ja? Das kann man sich dann auch gut, dieses Muskelwohl vor allem, das kann man sich dann auch gut nach dem Sport, wenn ihr geduscht habt, auf die noch feuchte Haut einreiben, einmassieren. Und zwar deswegen feucht. Es wird einmal geht es besser in die Haut rein, aber ihr braucht dann auch weniger. Ihr habt das bestimmt schon mal beobachtet, wenn ihr irgendwie mit Körperölen arbeitet, dass wenn ihr das auf die trockene Haut geht, braucht ihr total viel. Und wenn das auf die feuchte Haut geht, dann zieht es besser ein. Das ist ja auch der Tipp, wenn man ähm, jetzt gerade nicht geduscht hat, dass man ein, ein Hydrolat nimmt, kurz die Haut ansprüht und dann das Öl drauf arbeitet. Und das Verbindet sich dann auch, so blöd es klingt, aber es verbindet sich und es äh, kann besser auch dann in die Haut einziehen. Also es gibt da zum Beispiel auch den Tipp, dass man dann eben hier so Kompressen dann macht mit diesem Muskel- oder Gelenkwohlöl. Also die, dann wird dann die Kompresse mit ein, zwei Teelöffeln von diesem Öl getränkt und auf die schmerzende Körperstelle aufgelegt. Und dann wird es noch mit einem Handtuch abgedeckt. Ne? Dadurch wird das dann zieht das dann noch mal schön ein. Und dann gibt es auch noch so ein paar Übungen, die ihr nach dem Sport gerade so nach dem Laufen oder sowas machen sollt. Ja, das wird dann alles hier drin schön beschrieben. Davon habe ich eben, äh, wie gesagt, mir einen Stapel mitgenommen. Die stelle ich noch in den Shop ein. Das sind jetzt diese, also ganz neu ist jetzt wirklich hier Muskelwohl und Gelenkwohl. Zeige ich euch, das war so ein Aufsteller, den wir bekommen haben. Ähm, die muss ich auch noch, die, die werde ich noch bestellen. Die kommen noch in den Shop. Was ja jetzt, was ich gerade schon erzählt habe von der Zirbelkiefer und was es letztes Jahr wohl als äh, Sonderedition gab, das war diese Kugel, diese Zirbelkieferkugel, kugel Die ist ganz glatt, also wie so ein Handschmeichler. Und äh, die riecht dann. Oh. Die riecht nach Zirbelkiefer dann. Das ist schön. Und die könnt ihr dann aber auch immer wieder nachbeduften. Also einmal kann man natürlich hingehen und mit dem Schleifpapier das aufrauen, aber ihr könnt auch mit dem Zirbelkieferöl dann ein paar Tropfen drauf geben und euch die Kugel dann ans Bett stellen. Oder ihr stellt sie dann, wenn ihr abends auf dem Sofa entspannen wollt, neben das Sofa. Oder wenn ihr jetzt echt einen aufregenden Schreibtischtag vor euch habt und sagt, nee, ich brauche da ein bisschen ich muss mich jetzt abregen. Dann stellt er die an den Schreibtisch. Also so diese, diese äh, Kugel, die hat jetzt natürlich von der Beduftung her keinen großen, keinen großen Umkreis. Ne? Da, da braucht ihr dann schon äh, was anderes. Zum Beispiel so ein Duftbrunnen. Aber wenn ihr so eins, maximal zwei Meter, da funktioniert das. Da haben wir gestern noch einen anderen Tipp bekommen. Und zwar so eine Kugel auf eine Karaffe mit Wasser zu legen. Sodass die äh, quasi die Karaffe dann abdichtet und dann würde das Wasser diesen Duft irgendwie abnehmen, dann nimmt man das innerlich zu sich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie das dann schmeckt muss ich mal ausprobieren weil unsere Geschmacksnerven und die Geruchsnerven die sind ja alle hinten miteinander also das ist ja alles miteinander verbunden das muss ich mal ausprobieren wie das dann schmeckt oder riecht ja und jetzt kommen wir hier zu einem ganz tollen Winterduft, der ist dieses Jahr neu rausgebracht worden, sonniger Winter. Und da hat die Frau Kettenring uns eine nette Geschichte dazu erzählt. Und zwar ist sie dazu inspiriert worden, zu dieser Duftmischung. Sie hat ihre Enkelkinder in einem Kindergarten und das, dann war der Winter so trüb und so lange keine Sonne zu sehen. Und dann meinte schon ein Kind im Kindergarten, ob denn die Sonne gestorben wäre. Ist ja schon traurig. Und da sie ja weiß, dass es bestimmte Düfte gibt, die einfach stimmungsaufhellend sind, die, da kriegt man einfach schon mal bessere Laune. und hat sie jetzt dann eben mit Primavera zusammen hier dieses Öl entwickelt. Und das ist lecker. Also ich mag ja sonst diese speziellen Weihnachts- oder Winterdüfte komischerweise nicht. Die sind mir zu oft zu süßlich. Das ist, also ich mag total gerne Zimt, ich esse gerne Zimt, ich mag gerne Vanille, aber irgendwie so diese Kombination von diesen Weihnachtsdüften da, das mag ich nicht. Aber hier, hier ist jetzt auch noch Weißtanne drin und Zeder, also Waldbäume und ich bin ja auch gerne im Wald. Also das ist schon ein anderer Duft und dann ist noch drin äh, Lycea, das ist mir so ein blu leicht blumiger Duft. Zeder, Weißtanne, ja, genau. Und der ist einfach, der ist einfach so schön. Also, das ist ein ganz wunderbarer, leicht fruchtiger Duft, ähm, fruchtig, baumig, aber eben auch, ja, baumig klingt doof, aber es erinnert halt auch daran. Also, wenn man so verschiedene Düfte miteinander kombiniert, da entsteht dann ja plötzlich eine, was ganz anderes. Ja, also, ich finde den, finde den super schön. Und der ist halt jetzt nicht nur so für die Weihnachtszeit. Und vielleicht geht es euch ja auch so, irgendwie so kurz nach Weihnachten denkt man sich schon, uh -huh, jetzt ist kuschelig genug gewesen. braucht ähm, brauche jetzt irgendwie wieder mehr Platz, mehr Raum, mehr Licht, mehr Sonne. Aber der Winter ist immer noch da. Und wir haben ja keinen, also gerade bei uns hier in Bonn-Meckenheim, wir haben keinen richtigen Winter mit viel Schnee. Ähm, das kenne ich aus meiner Kindheit in Bayern. Da gab es einfach richtig Schnee. Damals, als ich noch jünger war, die gibt es heute auch noch. Ähm, hier ist einfach oft Matschwetter. Das ist dann grau und deprimierend und einfach nicht schön. Dann ist halt so ein schöner Duft, doch ach, nett mit dabei. Ja. ja, meine Lieben, das war jetzt das, was ich äh, euch heute jetzt erzählen wollte. Das waren jetzt die Neuheiten. Da, es kommt noch einiges in den Shop rein von Primavera. Ich möchte, auch noch, ich möchte auch noch einiges dazu schreiben, an, an Hintergrundinformationen. Ihr habt ja vielleicht schon gesehen, wir haben hier zu den Stoffwindeln ganz viele Infos. Wir haben zu ähm, den Menstruationstassen, zu den Stoffbinden haben wir auch viel an Info zum Nähen. Und zur Aromatherapie möchte ich das auch machen. Aber das, das, das ist auch ähm, zeitaufwendig. Und ich war ja äh, in den letzten Wochen auch mit dem Podcast beschäftigt. Ein ja, bisschen Zeit brauche ich auch. Muss auch noch... Ähm, ich habe noch zwei Kinder und einen Hund und einen Mann und einen Haushalt, den ich irgendwie wuppen möchte. Das mache ich aber trotzdem. Kommt draußen. Auf die Liste, versprochen. Steht schon zu lange da. Ähm, hier das, die Broschüre Aromatherapie, wo einmal die Produkte von Primavera aufgelistet sind, aber eben auch, welche Wirkungen so die Düfte haben und ob das jetzt so leichte Düfte sind, die schnell verfliegen oder eher schwerer und auch ein paar Rezepte, die stehen... Dann hier drin und äh, das hat man jetzt schon eine lange Zeit auch im Shop und die, die Broschüre konntet ihr auch für äh, umsonst mitbestellen. Ja, die ist jetzt also wieder in größerer Menge da. Stelle ich das den Bestand aktualisiere ich. Ja, das war's. So, jetzt ist Freitag viertel nach zwölf. Ich muss gleich nach Hause. Kinder kommen heute wieder von der Schule. Heute kein Nachmittagsunterricht. Irgendwie bei uns hat die Siebklässlerin hat einmal die Woche Nachmittagsunterricht und der frisch gebackene Oberstufenschüler, der hat von Montag bis Donnerstag jeden Tag Nachmittags. Also das ist echt ein Wahnsinn. Leute, finde ich, find ich echt nicht schön. Und da wir keine gute Kantine bei uns an der Schule haben, weigern sich meine Kinder dort auch zu essen. Und ich muss auch sagen, nö. also das Essen, was es da gibt, ist. Müssen sie nicht essen, wenn ich wenn ich sowieso dann koche. Und da wir nicht abends warm essen wollen, gibt es das halt immer mittags. Aber jetzt muss ich halt wieder streng mit Wochenplan arbeiten. Äh, Habe ich euch ja schon gepostet. Nächste Woche geht's dann weiter. Wenn ihr Vorschläge habt für Mittagessen, die einigermaßen schnell zu machen sind, immer her damit. Nur nicht jeden Tag Fleisch. Das mache ich nicht. Ja, genau dann haben wir jetzt ein wochenende bei uns ist auch noch was ist bei uns steht noch an gemeindeversammlung da muss ich hin wegen presbyterium kinder haben noch segeln ja dann wünsche ich euch schöne tage und bis nächste woche dann tschüss